mit Hemd und Schuh stehe ich nun hier am Holland. <lacht> ja so Sachen sind einigermaßen gepackt, ich könnte jetzt schon fast den abrollen. Ist, äh, wer das schon gern wüsste. Äh, da drüben ist übrigens die katholische Pferdebadeanstalt. Ich habe sowas hier mobil mittlerweile dabei. Tja, was hatte ich noch vergessen? Oder noch nicht vergessen die Avocado, zu, die Kerne zu verpflanzen. Vielleicht lassen sich hier bald Avocados züchten, die Plantagen anlegen. Man nur, nur mit dem Wasser haushalten.